Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So. Wie am Ende der letzten Folge besprochen, portieren wir uns, äh, teleportieren wir uns jetzt erstmal zu Ona. Zum Großbauern, da. Denn hier haben wir alles abgeschlossen. Dann geben wir die Quest bei äh, Torloff ab. Er ist gerannt, als ob ja selbst hinter ihm her wäre. Das habe ich früher auch immer so gesagt. So einiges ich glaub, gehört. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Sache. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du das konntest heißt, es mit ihnen aufnehmen? Amen. Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, dann hätten wir diese Quest auch abgegeben. Ähm. Mir fällt gerade ein, ich muss nochmal ganz kurz zu dem Großbauern. Äh, zu dem Großbauern, zu dem, Großbau, zu dem, Großbau, zu dem äh, zu dem Banker. Ja, und Wir da auch noch mal die Quest abgeben wegen Malak. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Sag mir nicht, du hast das nicht portal Ich sehe keine Oh fuck doch, da ist er, da ist er, da ist er. Ich kann schon sagen, ich sehe keine von diesen Scheiß-Zauberern. Äh, ah! Ah! Wow, Feuersturm. Nope. Hallo. Na, no, Wolf! Wie steht's? Wie geht's? Oh, das ist er gar nicht. Da ist Wolf. alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Jetzt, wo du da bist, ne? So, Benga. Ich hab dir deinen scheiß Söldner wiedergebracht. Und dein fucking Malak ist tot? Was? Malak ist doch nicht tot. Hä? Der lebt doch. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch umgebracht. nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. 400 Gold. Nice. Malak ist tot. Dann wird alles nur noch schlimmer werden. Er lebt doch eigentlich. Warte, was sagt nee, jetzt, wenn ich das wird schon wieder sage? Das wird schon wieder. Wolf ist schon ein merkwürdiger Kerl, aber ich denke, das wird schon irgendwie gehen. Hä, hm. hey, aber Malak ist doch gar nicht gestorben. Da bin ich jetzt komplett perplex? Ich habe den doch nicht getötet. Ich hab den, Oder habe ich den getötet? Ich meine nicht. Naja, scheiß drauf. Ähm, portieren wir uns jetzt zur. zur Stadt. Und warum sage ich eigentlich immer portieren? Teleportieren wir uns jetzt zur Stadt? Man erzählt sich ja so einiges. Ich bin ganz normal. So. Die Burg, die Hafenstadt. Da haben wir nämlich jetzt einiges zu tun. Meine Maus funktioniert nicht. Jetzt funktioniert sie. Als erstes quatschen wir mit Martin und äh, liefern ihm den Beweis. Wobei, ich weiß gar nicht, was Dexter eigentlich mit Fernando zu tun hat. Naja, wir können es ja trotzdem mal probieren. Vielleicht reicht das ja als Beweis. Äh, Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen... Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja... Nee, ich werde mich ich hab so einiges Immer noch nicht, genu nicht genug. Dann pack... Fuck. Ich nicht, dass ich Erstmal verkaufe ich ein paar Sachen. Schädelspicker. Zack, Stabgeule, zack. Ausbreitschwert. Degen. Brauche ich nicht. Degen mit einem Buchstaben F. Behalte ich sich jetzt aber hoch. Ich habe die Spitzhacke verkauft. Was? Der will 200, äh, 300 dafür? Nee, er kann es knicken. Alrik Schwert, Robes Kotschwert. Das ist ja klar. Feuerbogen 300. Nice. Ich glaube nicht, dass ich Alrik Schwert noch benötige für irgendwas. Ähm... So. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt müssen wir was mit Laris quatschen. Ja, das Das habe ich früher auch immer schon. Dem, dem, dem, Hey, du. Ich brauch das nicht. Das ist typisch. Hm, glaube, hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Hm. aber ich komme bis zu seiner Zelle. Eigentlich sollte ich. Wenn ich bin Feuermagier. Mich sollten sie zumindest vorlassen. Man kann es ja mal probieren, nicht? Oh, ich bin so ein Vollidiot. Oh. Scheiße, kann ich nochmal Spiel laden? Ja. Puh. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe ja noch vergessen, diese komische Mine zu erkunden. Bei Dexter hier. Da war doch so eine komische Mine. Zum Glück habe ich hier äh, gespeichert. Yeah, genau die meine ich. Mal gucken, was sich dort, dort drin so verbirgt. Da kann man die aufmachen. Oh, mein Crawler. Crawler. Mein Crawler. Fuck? Nope. nope. Leck mich. <lacht> Warte mal. Vielleicht kann ich den ans Gitter locken und dann von da bearbeiten. Ah, ah, ah nein, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, oh. zurück. Ja, das geht sogar. <lacht> Gut, dafür brauche ich nicht mal die Dieters. Okay, der hat hier eine Mine mit Minecrawler. Crawler. Das ist ja interessant. Hier ist nichts. Da ja, Hinten ist ein normaler Minecrawler, aber warte. Erstmal hier lang. Wäre witzig, wenn man hier noch eine Königin finden würde. Ich denke aber nicht, dass es hier noch eine Königin gibt. Hallöchen! Ich bin der neue Nachbar. Scheiße. Zieh dein Schwert! Oh. Erzbrocken. Geil. Die kann ich für richtig viel verkaufen. Und jetzt baue ich erstmal schön mit einer Luftspitzhacke ab. Äh, bekomme ich auch was? Doch mal was? Hä? Das hat irgendwie voll nichts gebracht. Muss ich erst, äh, ist das ein Talent, was ich dafür brauche, oder was? Nee. Hä? Keine Ahnung. Nichts zu holen. Bisschen merkwürdig. Das war's sogar schon. Erzbrocken. Erzbrocken. Das war's. Das war die Höhle. Okay, ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen kurz. Aber hey, ich gab immer noch ein bisschen Erfahrung. Also will ich mich nicht zu sehr beschweren hier. Jetzt können wir uns zum Großbauern teleportieren. Quest abgeben. Das hat er wirklich nicht verdient. Er musste es ja besser. Wissen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wo hast du das denn schon verlassen? Ja, ja, ja. Das hat wirklich nicht verdient. Ich hätte das anders gesagt. mir nicht. Du hast das, so. ich mir das schon gedacht. Dann müssen wir zum Pass. Es kommt nur auf die Küche. Also komm ja nicht zurück. So ich hab da meine eigene, oh erzähl mein mir nichts, ich kenn sowas. Also glaubst du wirklich daran? dass sich das jemals Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Wenn er das nicht sieht, kann ich, ich ihn auch nicht Ich wäre mir da nicht so sicher. Mich fragt ja keiner. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich wundere mich über gar nicht. Das hat er doch vorher So. Das haben wir dann auch. Und jetzt zur Hafenstadt. Mit Martin brauchen wir dann gar nicht mehr quatschen. nochmal mit, ähm, noch mal hey, mit Laris genau das hab er arbeitet auch Ich hab, wenn ja, so. jetzt speichern. Wahrscheinlich müssen wir dann den, äh, Bandit irgendwie freikaufen oder so. Darauf wird's äh, hinauslaufen. Habe ich das, äh, Gefühl. Ist das ja, es ist doch immer so. Immer muss man irgendwie Geld bezahlen, um jemanden aus dem Gefängnis, äh, zu, zu eskortieren. Wahrscheinlich würde es gar nicht so billig werden. So, ich muss wahrscheinlich mit Lord Andre quatschen, denn er ist doch für die Gefängnisse zuständig da. Bennett der Schmied. Was ist mit Bennett, dem Schmied? Du meinst den Söldner. Der sitzt im Knast, wo er hingehört. Kann ich mit ihm sprechen? Klar, geh einfach rein. Aber wenn du versuchst, ihm zur Flucht zu verhelfen, bist du dran. <lacht> hey, ne, keine Sorge, ich werde schon äh, nichts machen. Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich weiß nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Das ist doch so dumm, ey. Wie soll ein, wie soll ein Schmied einen fucking Paladin ermordet haben? Wie soll das möglich sein? Was ist passiert? Er ist ich drei Ich war Linien mit Hodges zusammen in der Stadt, um Vorräte für unsere Jungs einzukaufen. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei und Fußgetrappe. Komm zum Punkt. Ja, ja, also wir wussten sofort, da ist was passiert. Und wenn die uns hier sehen, da werden wir sofort eingelocht. Wir sind gerannt wie die Teufel. Und kurz vor dem Stadttor bin ich umgeknickt und hab mir den Knöchel verstaucht. Der Rest ist schnell erzählt. Und Die Miliz war sofort da und hat mich direkt in dieses Loch gesteckt. Das ist so Standard, ey. Das ist, ey, ohne Scheiß, er erfüllt gerade so wirklich hundertprozentig das Klischee, wenn man vor irgendwas wegrennt, dass man dann stolpert und sich am besten noch das, äh, den Knöchel verstaucht, ey. Das ist in jedem Horrorfilm so. Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Lothar. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Den kenne ich. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Lothar. Natürlich. Haben Sie Beweise gegen dich? Und Fernando Sie ist sagen, besessen Sie von, haben dem, von Zeugen, so einem Zeugen, der äh, von mich so erkannt so hat. Suchenden. Weißt du, wer der Zeuge ist? Fernando. Nein, ich weiß nur, dass ja. er lügt. Ich wette, es ist Fernando. Er ist auch besessen. Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Außerdem muss ich erstmal hier raus. Bevor das nicht der Fall ist, kann ich überhaupt nichts machen. Okay, müssen wir mal gucken. Ich quatsch mal mit laut äh, André. Ich wette, das war Fernando. Es war 100 pro Fernando. Was ist mit... Du meinst den Söldner. Der... Huch. Huch. Was? Was? Willst du mich verarschen, Gothic? Jo, mein Gothic jetzt, hat sich jetzt einfach geschlossen. Schon wieder. <lacht> oh, boah. Dieses Spiel, ne? Ah. Äh. Unbeschreiblich. Diese Hassliebe, die ich für das Spiel empfinde, unbeschreiblich. Ja, man sieht sich gleich wieder. Bis gleich. So. Also nochmal. Was du meinst? Kann ich mit ihm klar? Okay. Der sagt mir nichts. Kann ich noch so äh, Kopfgeld kassieren? Nein. So. Gut, dann denke ich mal, müssen wir zu den Paladinen und dann mit denen quatschen. Lothar wurde ermordet. Es kann eigentlich nur... Es kann nur so ein, ähm, Es kann nur Fernando gewesen sein. Wen haben wir? Schauen wir nochmal kurz die Liste an. Vino, Fernando, Malak, Bromor, Vino. Der kommt mir auch bekannt vor. War da nicht auch von hier? Warte mal. War das sehr zufällig? Nein, das ist Kuragon. Oh, Kavalon! Ich hab deinen Beutel. Ich war bei deiner Hütte im Mienthal. Ich hab deinen Beutel. Sie steht also noch immer. Das hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Kein ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, Dunkelheit. weißt du das? Hast du ihn beide? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Ja, komm, nimm so Der guten alten Zeiten sich sicher. Äh, Sicher. Um Großartig. Und es Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Könnte doch keiner an, dass das Erzchen Corine so wertvoll ist. Aber dort Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der, der Strafkolonie damals, damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In und der Hafenstadt schlagen sie dir fast Mann den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. <lacht> ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Fall. Hä? Du hast War ihn doch wiedergekriegt. Und Chaos Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz so zurück. Abgemacht. Hast das Meer, du bist ein wahrer Freund. Mhm. Besten Dank. Natürlich. Und das Meer gab War ein wahrer käuflicher frei. Freund. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, Bäume, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladines wie hatten. Und ja, aber mehr auch nicht. Warte mal, was kann er mir noch beibringen? Auf nicht Taschendiebstahl. Der ich will da nicht. Und Adanos gefiel, was entstanden nee, leider war. nicht. Und er freute sich an allen Wesen Schade. gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das, das nicht. Ich frage mich, wer den richtigen Schlüssel hat. So, jetzt gehen wir erstmal zum Bossbar. Wenn ich schon mal hier bin und machen erstmal schön Asche. Wie viel habe ich? 530? Da bist du. Ich habe so einiges gehört. Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Äh, davon weiß ich nicht. Von ich mir aus kannst 100. du sie haben. Äh, ja. Ist das wirklich ich ja. habe hier ein paar Fälle für, für dich: Wolfsfell, das ist gut. Ich ah, schon 60? Sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist 500. das für ein Fell? Das, das habe ich einem Troll 100. über die Ohren gezogen. Zwei Trollen sogar. Das das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, jetzt haben wir erstmal Fett 1690. Sauber, über 1100 Gold gemacht. Warte mal, ich kann ja noch mit ihm handeln, ne? Dann verkaufe ich nochmal den ganzen Schrott, den ich habe. Da bist du ja. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Zack, zack, zack. das. Ist doch lange das. Wie ich? Das. das Eierig Schwert brauche ich nicht. Das das das, das, das, das, das, das, das, das, das. So, 2599. Ich nicht, so hat's nice. Hat's so muss das laufen hier. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei äh, bei Kohle. Haben wir wieder ein bisschen Asche. Die Probleme habe ich kommen sehen. Na, wie geht's Diego? Oh, so, Fernando. Er muss bestimmt... Ein, ach, ich frag ihn mal. Er muss bestimmt einer der Jungen sein. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Wow. Das ist doch alles nur wow, Alter. Alter. Denen, die seine wieder das Wieso macht denn der so viel Schaden? Scheiße, Alter. Der killt mich. Nee, nee, nee, nee, nee. Der killt mich. Du musst den mit magie ansprechen erstmal. Oh, okay. Der ist so blöd. Nein, da kommt er. Hast du was? Ich lock ihn außerhalb der Stadt. Ja, das ist ein guter Plan. Ich lock ihn erstmal außerhalb der Stadt. Und dann finische ich ihn. Hm? Bleib stehen, du Lump! Doch, her. So machen wir das. Und niemand wird deine Schreie hören. Ach, fuck, hier sind die Belias. Oh, nee, ich hab den gar nicht gesehen. Scheiße. Scheiße. Zum Glück verfolgen die mich nicht. gehört mir hat er mich ernsthaft gerade mit einem Gehstock verkloppt ey das ist ein bisschen peinlich ich wurde gerade von einem Opfer verprügelt da was ist denn bei dir einmal nach der Besessenen, ein lederbeutel Oh, hm. mein schädel nehme ich mal Bist du wieder du selbst? Warte mal. Du bist besessen. Geh weg. Jetzt geh doch schon. Okay. Das ist eigentlich richtig genial gewesen von mir, dass ich den außerhalb der Stadt gelaufen habe. Nein. Sie haben mich gesehen. So, ähm, die Folge ist schon wieder vorbei, sehe ich gerade. Ja komm, dann machen wir es in der nächsten Folge. In der nächsten Folge quatschen wir dann mit Lord Hagen und ähm, sagen ihm, Hey, du, ein paar deiner Leute sind besessen und bauen Scheiße. Wie zum Beispiel, warum liegt er jetzt tot auf der Straße? Warum liegt er jetzt tot auf der Straße? Den habe ich doch verschont, der ist doch gerade noch hinter mir gewesen und jetzt auf einmal liegt er hier auf der Straße. I don't fucking care. I don't know. Ich habe damit nichts zu tun. Hier geschehen seltsame Dinge und ich will damit nichts zu tun haben. Naja, man sieht's hier in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Tschüssi.